Oben drüber, das hier, also das ist jetzt hier die Hauptseite von der Erde unserer Enkel. Das ist im Prinzip das Einzige, was ihr aufschreiben müsst, diese fünf Worte, wenn ihr uns finden wollt. Wenn, weil wenn ihr in Google die La Tierra de Nuestros Nietos auf Spanisch eingebt, dann gibt euch Google nur Seiten. Oder die ersten ersten Treffer sind alle auf äh, unsere Seiten, auf meine Seiten, unsere. Tupambae ist immer unser. Ist ja klar, ist ja allgemein, gehört allen. Und da findet er also das ziemlich einfach. Es gibt also hier jetzt einen ganz normalen Stream, in dem halt verschiedene Projekte einfach pro produziert werden, wo man Projekte hinschicken kann. Also das ist wie eine Forenseite, die kann selber Dinge äh, veröffentlichen oder man kann halt, wenn man sich in den Netzwerken bewegt, wenn man irgendwas Tolles findet, eine Idee hat, äh, das da halt da hinschicken und das wirkt dann wie ein Verteiler. Da haben wir dann hier die verschiedenen... Leute, die auftauchen, das bin zwar immer ich in verschiedenen Optionen, aber das macht ja nichts, braucht ja keiner wissen.